<lacht> Morgen ist Halloween. ist Halloween. Aber da muss es gar nicht gehen. Es geht um Taschenlampen. Hallo und willkommen in der Bevor Sie jetzt die ersten beschweren, ist schon wieder ein Produktvorstellungsvideo. Ist schon wieder äh, Werbung, also ist zumindest ein gesponsertes Video. Äh, alle, die das nicht sehen wollen, dürfen gerne abschalten. Ich habe mich aber bemüht, das für Heimwerker so interessant wie möglich zu gestalten. Viel Spaß dabei! Nach dem letzten Video hat sich die Firma Olight bei mir gemeldet und mir eine Auswahl ihrer Taschenlampen geschickt. Da sind welche bei, die die gerne zeigen wollten. Ich hatte mir aber auch zwei rausgesucht, und zwar diese beiden hier, die etwas günstiger sind, die für Handwerker wahrscheinlich besonders interessant sein könnten. Denn was ihr nicht wisst und was die Firma Olight auch anfangs nicht wusste, ich habe mich in der Vergangenheit schon mit Taschenlampen beschäftigt. Und zwar, ich habe selber ein paar. Ich habe hier zum Beispiel eine etwas teurere. Ich habe auch eine etwas ja, sehr günstige aus China. erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Und ich habe auch schon meine Taschenlampen selber gebaut. Ich habe mir hier eine Mac umgebaut. Können wir mal gucken. Da habe ich nämlich die halogen Lampe durch eine LED ersetzt. Das Ganze ist aber schon eine ganze Weile her. will also heißen, was das Thema Taschenlampen angeht, bin ich nicht ganz unbewandert. Ich bin aber auch bei weitem kein Experte, was, was das Thema angeht. Ähm, wenn man wirklich tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann ich das äh, Messerforum und da das Unterforum für Taschenlampen sehr empfehlen. Da treiben sich die Experten, was Taschenlampen Rum geht, äh, angeht im Internet rum. Wenn ich jetzt also Mist erzählen sollte, was das Wissen von den Taschenlampen angeht, möge man mir das Ganze äh, bitte verzeihen. Äh, wie gesagt, die Experten finden sich in dem Messerforum. Da habe ich auch vieles gelernt und das meiste inzwischen auch schon wieder vergessen. Wenn es jetzt um Taschenlampen geht, geht es den Enthusiasten darum, dass der Lichtkegel den so eine Taschenlampe wirft möglichst gleichförmig ist, also dass der äußere Kranz jetzt nicht große Highlights zeigt, sondern dass das alles eine ähm, durchgängige Ausleuchtung ist. Hier in dem Reflektor kann man das jetzt sehen, was dazu führt, dass man hier eine möglichst äh, gleichmäßige Ausleuchtung hat. Die hat so eine Orangenhaut, im Englischen auch Orange Peel genannt. Ähm, das ja, daran kann man jetzt nicht festmachen, dass es so eine höherwertigere Taschenlampe ist, aber viele der höherwertigen Taschenlampen haben so etwas. Ja, generell geht es eben halt auch um die Verarbeitungsqualität von, von so Taschenlampen. Ähm, es gibt natürlich auch Varianten ähm, wie diese hier. Ähm, die wurde mir auch aus dem Messerforum äh, empfohlen. Das ist eine relativ günstige Taschenlampe, die aber ein vernünftiges ja, Leuchtbild hat. Die ist jetzt von der Verarbeitung nicht so hochwertig wie andere Taschenlampen, aber ja, ein ganz guter Kompromiss, deswegen hatte ich mir ähm, die rausgesucht. Aber zurück zu den äh, Taschenlampen von Olight, ähm, wenn man sich die Preise anguckt, also ähm, olightstorp.de ist, ist der Shop dazu, wenn man da einmal reingucken möchte. Von den Preisen her ähm, sind die, ja ich äh, scheue mich davor das ein äh, bisschen höher zu nennen, Angesetzt Im Grunde genommen ist es ein recht äh, normaler ähm, Preis, was, ähm, ich sag mal, etwas bessere Taschenlampen angeht. Und ich habe sie jetzt noch nicht ausgepackt, aber allein schon die Verpackung macht einen relativ äh, wertigen Eindruck. Ähm, ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf und gucken mal, was, was da drin ist. Wie gesagt, ich selber habe sie auch noch nicht aufgehabt. Bin da jetzt auch ganz gespannt was da zutage kommt. Und wie gesagt, die kleineren Taschenlampen, diese hier, die ähm, i3T EOS und die i5T EOS äh, i5T EOS, so rum, <lacht> hatte ich mir rausgesucht, weil die zum einen ähm, zu den günstigeren äh, Modellen gehören, ähm, zum anderen aber auch Batterien benutzen, die normal verfügbar sind. Und zwar sind das in dem Fall Dreifach-A-Batterien und in dem Fall Doppel-A-Batterien, also die ganz normalen mignon zellen ist der andere Name dazu. Das sind die Batterien, die man standardmäßig einfach so im, im Haushalt hat. Ich hatte jetzt gerade schon versucht, die erste Taschenlampe anzumachen, die ging nicht, lag daran, also Batterie ist wohl drin. Da ist so ein kleines Plastikdingen zwischen, das muss man vorher einmal rausnehmen und dann geht das Ganze auch. Jetzt sagt man natürlich, gut, die leuchtet nicht besonders hell, das ist aber nur einer von zwei Modien. Wenn ich die jetzt nochmal ausschalte und wieder einschalte, sieht man die ist schon deutlich heller. Bei der größeren von beiden können wir das jetzt mal gemeinsam machen. Also wenn ich sie anmache, passiert nichts. Das heißt, man muss sie eben einmal hinten öffnen. Dieses Plättchen rausnehmen, was ich eigentlich auch ganz schön gelöst finde. Dann kann man sie wieder dicht machen. So, bleibt mal liegen. Und dann funktioniert die Taschenlampe auch. Ich habe die anderen Taschenlampen jetzt einmal weggetan, weil es ja um die Taschen hier von Olight gehen soll. Man sieht jetzt auch hier vorne, dass das hier mit dem Reflektor ein bisschen anders gelöst ist als bei den anderen Taschenlampen. Die hat jetzt diesen orange peel effekt nicht. Hier sitzt eine Linse drin. Man sieht aber auch dadurch, dass das hier alles rundherum schön gelb ist, das ist die gelbe Farbe von der LED. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen zur Seite bewege, sieht man, wird das Ganze wieder klar. Das ist, wie gesagt, hier ein bisschen anders gelöst. Und ich habe vorher vielleicht ein bisschen Mist erzählt, was das angeht. Was den Lichtkegel jetzt angeht, ich bin nun ähm, kein Profi, was das äh, angeht. Für mich sieht der erstmal okay aus, auch wenn der hier am Rand ein wenig Dunkler ist als in der Mitte. Ähm, vielleicht wird es tatsächlich mit so einem Orange-Peel-Reflektor besser. Da gibt es aber Leute, die sich mit sowas beschäftigen und auch das, wie gesagt, findet man in dem Messerforum, ähm, die genau untersuchen, wie so eine Taschenlampe ausleuchtet. Das ist aber für den Privatanwender wahrscheinlich eher ähm, uninteressant. Halt nur für die Enthusiasten. Was jetzt diese beiden Taschenlampen von den anderen beiden unterscheidet, ist, dass diese hier mit ähm, ja, ich sag mal handelsüblichen Batterien betrieben werden, können natürlich auch Akkus benutzt werden, aber ich mache hier das Ding mal auf, dann kann man die Batterie noch sehen. Hier eben halt eine ganz normale Doppel-A-Batterie, Mignon zelle auch genannt und in der anderen äh, Taschenlampe eine Dreifach-A-Batterie, eine äh, Mikrozelle wird die, glaube ich, auch genannt. Das sind Batterien, die man, wie man sie für gewöhnlich im Haushalt findet. Und da muss man dann nicht großartig ja, spezielle Batterien kaufen oder Ladegeräte vorhalten etc. Deswegen fand ich die relativ interessant. Die anderen beiden Taschenlampen, die Olight Batten Pro und die, der Olight Open 2, das sind... Lampen, die mit Akkus arbeiten. Das können wir uns auch gleich nochmal betrachten. Wobei, bei der Baton bin ich mir ziemlich sicher, dass die mit einem Akku arbeitet. Steht auch drauf, Magnetic, Magnetic Rechargeable EDC Flashlight. Ähm, EDC steht für Everyday Carry. Ähm, auf der Seite müsste ich einmal gucken. Wir machen erstmal die große auf. Man sieht schon, da ist ein bisschen was an ähm, Zubehör dabei. Das ist einmal so ein Tragekabel, ja, ein Trageschlaufe vielmehr, ein Ladekabel und eine Tasche. Und zwar kann man die Taschenlampe darüber laden, dass man hier über USB ähm, diese Endkappe dort auf anschließt. Ähm, die magnetisch hier hält. Man hat es schon gehört, die schnappst du da richtig rein. Es gibt auch Zubehör, habe ich gesehen, wo es entsprechend Wandhalterungen gibt, wo diese Kappe an der Wand sitzt und man die Taschenlampe praktisch drunter hängen kann, dass man sie immer griffbereit zur Verfügung hat. Auch hier bei dieser Batterie ist es wieder so, dass man hier so einen ähm, plastik entfernen muss. Ich hatte das schon eben einmal ausprobiert. Die Taschenlampe insgesamt Funktioniert auch ein bisschen anders als diese hier. Die hat ja ähm, zwei Modi. Ich habe noch nicht in die Anleitung geguckt, vielleicht hat die auch mehr. Ähm, ich habe, wie gesagt, durch die, das einfache Rumspielen nur zwei Modi äh, feststellen können. Aber diese beiden haben halt diese zwei Modi. Hier gibt es mehrere Modi. Wenn ich jetzt hier aber einmal einschalte und wieder ausschalte und wieder einschalte, passiert da nichts. Hier ist es so, wenn man im eingeschaltenen Zustand die Taste runterhält, dann schaltet der entsprechend seine Modi durch. Dann haben wir erstmal wenig Licht, ein bisschen mehr Licht und sehr viel mehr Licht. Und dann wieder weniger Licht. Wenn man die Taschenlampe jetzt in, diesem, in einem bestimmten Modus hat, sprich wir gehen mal hier auf sehr viel mehr Licht und ich sie ausschalte und dann wieder einschalte, behält er diesen Modus auch bei. Jetzt kostet diese Taschenlampe ein bisschen mehr als ähm, diese beiden. Man kriegt dafür aber auch äh, eine ganze Ecke mehr Taschenlampe dafür. Ähm, ob das jetzt jeder braucht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde die Lösung mit dieser magnetischen Endkappe ziemlich clever gelöst, finde ich interessant. Ähm, plus die Taschenlampe ist auch eine ganze Ecke heller. Was man noch nicht gesehen hat, ist, dass die Taschenlampe hier auf dem Knopf, mit dem man sie ein- und ausschaltet, eine Indikator-LED hat, die anzeigt, wie der Ladestand von dem Akku ist. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt beraten, wie der ähm, Ladestand von der Batterie ist, sondern kriegt das Ganze entsprechend angezeigt. sprich man muss nicht warten, bis die Taschenlampe ausgeht, um dann zu wissen, dass man die, sie nochmal laden muss. Machen wir als nächstes einmal den ähm, Stift auf. So, ich hatte mich gerade einmal damit beschäftigt, was diese ganzen Zeichnungen sollen. Ähm, und zwar geht es da einfach nur darum, wie man den Stift aus der Verpackung bekommt. Also das ist auch hartes Plastik hier. Interessante Verpackung. Man drückt einfach drauf. Und der Stift kommt hier raus. An der Seite haben wir hier die, die Mine. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ersatzmine ist, ob da schon eine drin ist oder ob man die erst einsetzen muss. Hier an der Seite eine. Und dann habe ich hier noch so ein USB-Ladekabel für das Ding. Das heißt, ich habe vorher keinen Mist erzählt. Das Ding ist auch aufladbar. So, Ich habe gerade damit mal ein bisschen rumgespielt. Eine Mine ist tatsächlich schon drin. Das ist eine ähm, Ersatzmine für den Bleistift, für den Kugelschreiber. Und zwar die Mine fährt man aus, indem man hier diesen ähm, fehlernsgelagerten Pinörkel nach vorne fährt und dort einrastet. Dort habe ich meinen, ähm, entsprechend meinen Kugelschreiber. Oh, sieht richtig schön aus. Ähm, Gag dabei ist die Taschenlampe, die da oben bei ist. Man sieht jetzt, leuchtet relativ dunkel, aber auch hier, wenn ich auf den Knopf halte, schaltet er seine Moni durch. Und Man sieht, der hat vier Helligkeitsstufen. Bei dem Stift oder bei der Lampe in dem Stift ist es jetzt ein bisschen anders. Wenn ich hier die Lampe eingeschaltet habe und dann durch Runterhalten den äh, Helligkeitsmodus ändere. Das heißt, ich habe hier ein äh, relativ helles Licht. Und wenn ich dann einmal ausschalte und wieder einschalte, dann ist er wieder auf seiner ersten Stufe. Anders als bei der Baton Pro. Jetzt fragt man sich sicherlich, wo der Ladeanschluss dafür ist. Wenn man sich das so anguckt, ist das halt ein normaler Stift. Der hat eigentlich auch ein recht angenehmes Gewicht. Ich mag eigentlich schwere Stift, also für mich dürfte der noch ein Tick schwerer sein. Aber man sieht jetzt hier keine Ladebuchse. Die ist tatsächlich hier, wenn man den auseinanderschraubt, kommt der obere Teil ab. Man könnte das rein theoretisch auch als Lampe für sich nutzen. Aber hier ist die Ladebuchse, wo dann das USB-Kabel angeschlossen werden kann. Also und hier unten, wenn ich hier abschraube, kann ich entsprechend die Mine wechseln. Wir haben also hier vier unterschiedliche ähm, Konzepte für Taschenlampen. Ähm, wir haben zwei Taschenlampen, die mit herkömmlichen Batterien arbeiten, ähm, relativ klein sind. Die kommen übrigens auch, also die drei zumindest, mit einem äh, Clip für den Hosenbund, den man in beide Richtungen nutzen kann. Ähm, so wie ich das sehen kann, ist das überall der gleiche. Ähm, na, wobei der ein bisschen anders aufgeführt ist an eine Halterung und ich meine die beiden kann man auch abnehmen und wir haben hier eben halt ein äh, ja mehr oder weniger einfach ein Stift der eine Lampe integriert hat also und ja äh, zu guter Letzt eben halt die Baton das ist äh, ja im Grunde so ein Gesamtpaket ähm, wo man sich dann wenig Gedanken mehr machen braucht ähm, die muss man nur noch anklemmen zum Laden und kann dann entsprechend mit der arbeiten. Hat dort ja eine gebräuchliche Taschenlampe, die aber auch sehr hell sein kann. Was jetzt für den Einzelnen interessant ist, muss jeder für sich selber entscheiden, ob es jetzt wie gesagt die zwei kleineren sind für einen etwas günstigeren Preis oder vielleicht ein Stift, den man mit sich rumtragen kann, womit man eben halt zwei Funktionen erfüllen kann. Ich bin übrigens auch von der Mine ganz angetan, wie der schreibt hier. Ähm, ich glaube, das Ding äh, wird mein neuer Lieblingskugelschreiber Oder ob man ähm, ja so einen kleinen Allrounder haben will. Es ist glaube ich jetzt nicht die allerhellste Taschenlampe der Welt. Es gibt da von Olight auch noch ganz andere, die um einiges heller sind. Aber ich zeige gleich noch mal einen Vergleich zu der MacLight, die ich damals gebaut habe. Die war damals schon sehr hell. Das Ding allerdings ist noch mal ein Ticken heller. Pack übrigens zu allen äh, Taschenlampen, die ich hier zeige, also zumindest die vier von Olight, ähm, die ich in diesem äh, Video zeige, packe ich in die Videobeschreibung links, wo man die kaufen kann. Was jetzt besonders interessant ist bei der Batten Pro, ist, dass an dem Tag, wo das Video hier rauskommt, nämlich am 29.10., dort eine Aktion gefahren wird und es diese im Angebot gibt. Sprich, da gibt es ordentlich Prozente drauf. Ich habe in der Zwischenzeit eine E-Mail darüber erhalten, dass diese Aktion nicht am 29. sondern am 30. stattfindet. Sprich, einen Tag nachdem das Video rauskommt. Da gibt es in der Zeit von 19 bis 22 Uhr satte 40% auf die Battle Pro. Ist für den einen oder anderen interessant und wie gesagt, Dadurch, dass es jetzt ein Tag später ist, gibt es euch Zeit, ja, nochmal Gedanken drüber zu machen und entsprechend zu reagieren. So, genug aber der schönen Vorstellung. Was macht man mit der Taschenlampe? Man leuchtet damit rum. Ähm, das können Sie letztendlich alle. Ich nehme jetzt einfach mal die kleinste von denen und nehme die niedrigste Leuchtstufe und probiere damit mal ein paar dunkle Orte zu beleuchten. Prinzipiell lässt sich sowas jetzt schwer einfangen, ähm, da das menschliche Auge sich eigentlich an Dunkelheit auch immer anpasst. Ähm, von daher müsst ihr meinem äh, Urteil glauben. Ich kann es jetzt nur einmal zeigen, wie das aussieht, wenn ich hier in dem Computergehäuse rumleuchte. Jetzt sieht man aber auch, dass, wenn ich jetzt versuche, einen Raum auszuleuchten, die schwache Stufe nicht unbedingt ausleuchtet. Und wenn ich jetzt hier eine Stufe hochschalte... Sieht da schon ganz anders aus. Das wie gesagt ist jetzt die kleinste der vier Taschenlampen. Und das gleiche jetzt nochmal mit der Button Pro. Das ist der kleinste Modus. Ich halte jetzt einmal durch. 2, 3, 1, 2, 3. Das sieht schon nochmal wieder ganz anders aus damit. Zu guter Letzt nehme ich nochmal meinen Lieblingsstift kleinsten Modus sieht man so weit wie gar nichts. Zweiter, auch relativ wenig. Dritter, schon besser. Vierter. Es wirkt deutlich heller. Der wirft sein Licht aber breiter als die anderen. Prinzipiell möge man mir diesen Ausflug in die Werbung verzeihen. Aber das war jetzt ein Thema, was für mich interessant war. Wie gesagt, ich habe mich auch in der Vergangenheit schon mit Taschenlampen beschäftigt und ähm, die sahen für mich interessant aus. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe es auch nicht bereut. Das sind ähm, wirklich interessante Geräte, alle vier, wie sie da sind. Ähm, und ansonsten, ihr seid ja auch erwachsene Menschen, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr kauft oder nicht. Wenn ihr euch entscheidet, eine von diesen OLED-Taschenlampen zu kaufen, ähm, in der Videobeschreibung sind Links dazu. Ich bekomme dort 10% von ab. Würde mich also da auch persönlich freuen drüber. Und ähm, ja, vielleicht ergibt sich dann ja nochmal die Möglichkeit, nochmal mit denen zusammenzuarbeiten. So oder so. Hoffe ich, dass das Ganze für euch interessant war. Im Abspann zeige ich jetzt nochmal einen Vergleich ähm, draußen, wenn es wirklich dunkel ist, zwischen den Taschenlampen. Ich benutze da auch meine Maclight, die ich umgebaut habe, die kann ich gleich noch mal zeigen, was da so zusammenkommt. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Projekten. Also diesmal dann tatsächlich wirklich Projekte. Ciao. Ja, wir versprochen noch mal die umgebaute Maclight. Ähm viel hat man daran jetzt nicht getan. Das eine ist, weil ja auch so eine Hochleistungs-LED ein bisschen mehr Strom verbraucht. Da jetzt, sind jetzt keine zwei ähm, D-Zellen mehr drin, sondern ich habe hier sechs äh, Mignon-Zellen entsprechend über einen äh, speziellen Halter drin. Plus auf der anderen Seite dann haben wir hier diese Hochleistungs-LED drin, dieser ähm, Klotz, den man hier sieht, das ist ein gedrehter Aluminiumkörper, der ähm, dafür da ist, die Wärme, die sie, diese ähm, LED produziert, abzuführen. Auch hier übers Gehäuse. Auf der anderen Seite hier ein spezieller Reflektor drin und ein neues Glas, also das ist tatsächlich Glas. Ähm, den Sprung da drin äh, verzeihen, äh, das war mal ganz, ich weiß nicht, wann dieser äh, Riss da reingekommen ist in das Ganze, aber das funktioniert auch so. Ähm, ich versuche jetzt gleich nochmal das Ganze hier raus und zeigen, wie das da aussieht. Gut, den Kühlkörper bekomme ich jetzt nicht mit raus, das ist eine Regelelektronik, die eben halt dafür sorgt, dass die hohe Spannung zur passenden Spannung runtergeregelt wird für die LED hier. Hier jetzt nochmal ein Vergleich von der Mac Light im Haus. Man sieht erstmal außen eine relativ dunkle oder eine dunklere, in dunkleren Bereich und eine, in der Mitte einen hellen Fokus. Dazu jetzt die äh, Baton, die relativ gleichmäßig ausleuchtet das Ganze. Also da sind auch in den Randbereichen das ist auch, schon cool, wenn man jetzt die wenn man damit jetzt einmal ausleuchtet und dann in den Randbereich der kommt, da sieht man die MacLight nicht mehr. Das Zentrum allerdings von der Macklight ist dann doch ein Ticken heller. Dass übermorgen Halloween ist, hat mit dem Video herzlich wenig zu tun. Es geht diesmal um Taschenlampen. Übermorgen ist Halloween. Hat mit dem Video nichts zu tun. Eigentlich gar nichts. Es geht diesmal um Taschenlampen und ähm. Nein. Oder oh, es hat nichts mit dem Video zu tun. Okay. Doch wir fangen nochmal von vorne <lacht> an. die ganze Zeit geschnappt und dich aufgenommen. Also, das ist jetzt gerade in der letzten Folge das zweite Video und ich fange von vorne an. Achso, nicht vergessen. Store.